wie Snap-in-on. Eine Snap-in-on besteht aus einer Außenhülle als nässe und eben aus Saugeinlagen. In diesem Fall ist das sogar eine Saugeinlage, die hier noch zusätzliche Bündchen angenäht hat an der Seite, die sich dann um die ähm, Beinchen dann schmiegen und so einen tollen Auslaufschutz bieten. Und die Außenhülle und die Innenwindel, die werden jetzt einfach nur in dem Fall hier miteinander verknüpft. Einmal. Und zweimal. Dann musst du ein bisschen zuppeln, damit das wirklich in die Form gerät. Ein bisschen ziehen. So. Und das sieht jetzt ein bisschen krumpelig aus, aber es schmiegt sich erstaunlich toll an die Babys an. Und schon hast du eine komplette Windel.